lädt zu einem erfrischenden Bad in der Aare ein. Hier fließt das Wasser dank einer baulichen Abgrenzung zur freien Aare etwas langsamer und es ist der ideale Ort für einen gemütlichen Sommernachmittag. Aber auch hier gilt, Vorsicht beim Schwimmen in der Aare. Familien kommen dank einem Kleinkinderbecken und einem Kinderspielplatz auch auf ihre Kosten. Der Campingplatz Eichholz liegt idyllisch direkt am Aareufer. Die angrenzende große Liegewiese eignet sich hervorragend, um die Seele baum zu lassen und die Hektik des Alltags zu vergessen. Geübte Schwimmerinnen und Schwimmer können vom Eichholz in der Aare bis ins Marzili schwimmen. Wir empfehlen, vor dem Schwimmen einen Blick auf die Gefahrenkarte der SLAG zu werfen. Das Flussbad Schwäbis in Thun ist eine kleine, schmucke Anlage. Sie bietet seit 1884 in nostalgischem Rahmen eine familiäre und gemütliche Atmosphäre. Mit den Sitzplätzen des Restaurants direkt an der Aare sind Feriengefühle garantiert. Das Flussbad erlaubt das Schwimmen in der Aare in einem kurzen, ruhigen Abschnitt.